kommen wir weiter zur Präsentation hier sieht man auch zum Beispiel Regen ähm, in Deutschland sehr aktiv und dann hier eben noch unsere Links wir sind auf GitHub wir haben auch ähm, das Projekt auf Hackdash und in der Alpaca oder Jugend App auf alpaca.ml in Alpaca Crash Dankeschön